Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag den Roger, dem Videoblog im Internet rund ums Thema Digital Marketing. Heute geht es ums Thema, wie baue ich mir einen eigenen Memberbereich auf auf WordPress und wozu brauchst du den? Ich sage es mal so, einen eigenen Memberbereich kannst du anbieten, wenn du zum Beispiel ein Login anbieten möchtest für deine Kunden auf deiner Webseite, zum Beispiel auch um Sag mal, wie jetzt bei mir, Videos anzubieten rund um dein Thema. Du kannst da aber auch, sag mal, Informationen hinterlegen, die nicht jede Person sehen soll. Ich habe das zum Beispiel umgesetzt bei der Fakero, das ist die Fasnachtsgesellschaft in Rorschach. Da gibt es einen Mitgliederbereich für Personen, die im Vorstand sind, und einen Mitgliederbereich für Personen, die normales Mitglied sind der Fasnachtsgesellschaft. Und so kannst du das ein bisschen relativ einfach unterteilen. Und zwar hast du da dann die einfache Möglichkeit, Produkte zu definieren. Also da geht es dann nicht darum, dass du irgendwelche Rechte verteilst, sondern du, äh, du definierst Produkte und kannst diese Produkte dann den entsprechenden Personen zuteilen. Zum Beispiel einen Mitgliederbereich, wo du Informationen bereitstellst zu der Person selber, zu deinem Kunden wo du auch eine Möglichkeit hast, zum Beispiel Videos, Tutorials oder so bereitzustellen in einem Login, dass du das nicht öffentlich preisgeben musst, wenn jetzt du eine Software oder meinetwegen auch eine Maschine verkaufst und so weiter. Und das kannst du natürlich relativ einfach lösen und dieser Mitgliederbereich ist auch automatisiert abrufbar. Das heißt, der Kunde kann sich registrieren, ich mache das zum Beispiel über Clicktip über den Anbieter, dass er dort eine Bestätigungsmail bekommt und dann ist Clicktip entsprechend verbunden mit diesem Mitgliederbereich und dann wird automatisch im Hintergrund der Benutzername und Passwort versendet und der Kunde kann sich sofort einloggen. Es gibt dann auch noch das sogenannte Auto-Login, was du dir einrichten kannst. Das würde jetzt aber ein bisschen zu weit führen. Ich nutze im Memberbereich das Plugin Digi-Member. Das ist sehr, sehr bekannt, kostet ein bisschen was, ist aber nicht so schlimm, weil die Qualität, die es herbringt, was du damit alles machen kannst, ist wirklich top. Und äh, du kannst es nutzen mit jedem sogenannten Theme bzw. Design auf WordPress. Und äh, es ist machbar, ganz einfach einzurichten. Du hast da ein paar Grundeinstellungen. Du kannst es perfekt zum Beispiel mit Digistore24 verbinden. Digistore24 ist ein Bezahlanbieter wo du zum Beispiel deine Produkte verkaufen kannst, komplett automatisiert. Das ist also auch alles möglich. Und es gibt aber weitere Anbieter, die teilweise auch kostenlos sind. Was diese jetzt können, kann ich dir nicht sagen, weil ich nutze gerne bewährte Systeme. Ich bin darauf auch gestoßen, weil ich im Internet etliche Male davon gehört bzw. gelesen habe und es ist auch relativ einfach bei Digimember. Und dann kann ich dir natürlich nicht sagen, was die Kostenlosen, ob die was taugen oder ob sie nichts taugen und so weiter. Da solltest du ein bisschen was übers Internet erfahren. Dann wer zum Beispiel gerne Pages von A bis Z, unabhängig von dem Design bzw. dem Theme, was er benutzt, nutzen möchte, der kann das zum Beispiel über Optimize Press erledigen. Optimize Press ist im Prinzip ein Plugin, was man sich installieren kann, wo man dann entsprechende Landing Pages aufbauen kann und völlig autark, unabhängig vom eigenen Theme, entsprechend die Seiten gestalten. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass man äh, eigene Formulare und so weiter integrieren kann. Äh, da hast du relativ viele Möglichkeiten. Ich gebe dir natürlich auch die Links zu Clicktip, zu Digimember und auch zu Digistore 24, wo du dich registrieren kannst, äh, unten in diesem Video, dass du dich darüber informieren kannst. Das ist relativ einfach dann würde ich dir wirklich empfehlen den Digistore24 zu nutzen, wenn du Produkte verkaufst, der ist relativ ideal, auch kompatibel mit all diesen Produkten, die ich dir jetzt gerade angegeben habe. Und als E-Mail Marketing Lösung im Hintergrund nutzt du am besten Clicktip, weil Clicktip dir die Möglichkeit gibt, wirklich alles automatisiert zu machen und du kannst da auch Newsletter verschicken und so weiter. Das ist also ein richtig tolles Tool. Und der eigene Member-Bereich bei WordPress, der sollte wirklich nur genutzt werden, wenn du auch wirklich Informationen nur bereitstellen möchtest für Personen, die eingeloggt sind. Der große Vorteil ist, du erstellst quasi keinen Benutzernamen, der dann Zugriff hat auf das Dashboard von WordPress und könnte da dann vielleicht deine Webseite, ich sage mal, manipulieren oder abändern und so weiter. Du hast ja in WordPress nur verschiedene, oder sagen wir mal vier, fünf verschiedene Rechte. Es gibt zwar Plugins, mit denen du verschiedene Rechte verteilen kannst, aber die sind relativ kompliziert. Ich habe das mal versucht und bin <lacht> leider kläglich gescheitert. Also ich empfehle dir da wirklich, den, das Tool DigiMember zu nutzen. Das ist auch relativ einfach. Und man kann sofort, das wird zwar im Hintergrund immer noch ein Benutzer auf WordPress erstellt, aber die Person hat dann wirklich nur Zugriff auf diese Seiten, die du in dem Produkt, was er dann erworben oder auch bekommen hat. Also auch ein, ein kostenloses Produkt ist dort ein Produkt. Du kannst auch Download-Produkte anbieten, wo du zum Beispiel sagen kannst, okay, du kannst dieses E-Book jetzt genau dreimal herunterladen, danach musst du wieder bezahlen. Jo, das es auch schon zum Thema, was brauche ich oder beziehungsweise wie baue ich mir einen eigenen Memberbereich auf WordPress auf. Und wie gesagt, alle Links, die ich jetzt erwähnt habe, die sind unten unter diesem Video zu sehen. Und wenn du auch eine Frage hast, dann geh doch einfach auf www.fragdenroger.ch. Ich sage natürlich schön, frag den Roger, weil der Roger ist mein Name. Ne? Frag den Roger mit GER geschrieben. Dort findest du ganz unten die Frageformulare, die du ausfüllen kannst. Und wer weiß, vielleicht beantworte ich mal eine Frage hier in einem meiner nächsten Videos. Ansonsten sehen, lesen, hören wir uns spätestens nächste Woche wieder, beziehungsweise übernächste Woche, erscheinen ja alle zwei Wochen. Wenn es wieder heißt, frag den Roger zum Thema Digital Marketing.